Ich glaube, dass Technologie einen ganz wesentlichen Beitrag zur Energiewende leisten kann und auch muss. Ich bin ein großer Freund davon, Fortschritt und Technologie zu integrieren, aber ich bin auch ein großer Freund davon, zu hinterfragen, was man macht und wofür man es macht.